Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, im letzten Part haben wir den, ja, tollwütigen Maulwurf besiegt. Und wir haben auch übrigens einen äh, neuen Luma freigeschaltet. Und da dachte ich mir so, hey, lass mal den äh, Luma machen, insofern ich genug Standteile habe. 800, die habe ich tatsächlich. Dann so würde ich sagen, machen wir die hier, zum Beginn des Partes. So. Oh ja, jetzt wird Zeit für du, du, du, du, du, du, du, du. Ah, Ich liebe die Musik im ähm, auf dem Raumschiff, auf der Sternwarte. Aber was erwartet uns jetzt hier in dieser Galaxie? Goldener Köder des Urfischplaneten, die Fischtunnelgalaxie. Ich glaube, ich weiß, welcher Fisch gemeint ist. Okay, nee. Nee. Ein anderer, Aber da erinnere ich mich tatsächlich auch. Das war echt nur eine echt so eine Mission. Ich dachte, das war eigentlich eine richtig große Gal äh, Galaxie gewesen mit mehreren Sternen. Das ist mein Versteck. Ein perfekter Ort zum Angeln. Ja. Und Schild. Nochmal. Die Tür öffnet sich für den leuchtenden Panzer. Ja. Ähm, wir brauchen hier den leuchtenden Panzer aus der Fischtunnelhöhle. Komm, klären okay, wir dich mal. Ein bisschen Sternteile kann man immer gebrauchen, deshalb nehme ich die gerne mit. Hier ist nix? Okay. Dann nehme nicht. Aber hier sind ein paar Sternteile zumindest. Ja, auf jeden Fall. Ähm, man kann hier mit dem goldenen Panzer, den man hier findet, dann. Äh, die Truhe öffnen und da ist dann. Müsste dann der Stern drin sein, wenn ich mich nicht irre. Und hier sind sogar Buchus. Also, passen wir lieber auf. Dü, dü. Oh nein, eine Wand voll aus Blöcken. Aber keine Sorge, wir wissen, was wir machen müssen. Und da unten sehen wir. Äh, Splitter. Für einen Sternring. Okay, ich dachte, ich frage mich nicht, sicher, ob die mich anvisieren können oder ob die ähm, mir folgen, wenn sie mich sehen. Aber nee. So, gucken wir mal weiter. Wo sind denn hier noch zwei Stück? Da ist das vierte. Wo ist das denn das letzte? Ah da, ich sehe es. damit. Und aufpassen die Strudel hier, die können einen, glaube ich, wenn die einen ansaugen, stirbt man, glaube ich, sogar direkt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, wir sind in einen anderen Bereich gelangt. Und da ist der Panzer, den wir suchen. Wow. Ich weiß nicht, ob die mich treffen können, aber nee, ist nicht der Fall. Ich glaube, man sollte jetzt auch aufpassen, dass man nicht den Panzer zerstört, wenn man gleich durch die Wand fährt, weil das würde sich als nicht so toll herausstellen tatsächlich. Oh ja, man kann hier die ganzen ruhe killen, das ist auch super. Aber, nee, nee, nee, wir gehen jetzt schön an Land und öffnen die Truhe. Und bam! Oh, Captain Toad. Oh, das war ein, da war ja ein lebendiger Pilz in der Schatztruhe. Das ist ein Fluch der Götter. <lacht> okay, den Text kannte ich gar nicht. Interessant. Oh, ich, ich werde beinahe erstickt. Oh Mario, ja, ich, ich wollte gerade einen power -Stern aufheben. Da ist ja in die Schatztruhe gefallen. Es war furchtbar. Naja, jedenfalls nimmst du bitte diesen power -Stern. Ich habe ihn gefunden. Keine Sorge, Captain Toad. Ein wunderbarer Helfer. Mehr oder weniger. Hier bitte, der power -Stern. Ja, ein wunderbarer Helfer, der Captain Toad. Aber er, er hat sein Bestes gegeben. Ja, er ist halt nur ein Toad. Müssen wir halt auch bedenken. Oh, was passiert? Warum sind wir hier gelandet? Und wir haben die Galaxie komplett natürlich. Weil diese Galaxien haben immer nur einen einzigen Stern. So. Und wir können aktuell nichts mehr machen außerhalb des äh, Musikzimmers des Musikzimmers, des Schlafzimmers. Gibt es ein Musikzimmer? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich, ich bin mir nicht sicher. Kann sein. Ich kann mich das nicht erinnern. Ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. So, ähm, wo haben wir noch Sterne? Hier haben wir einen geheimen Stern in der Eisvulkan-Galaxie. Den würde ich tatsächlich sogar gerne äh, suchen. Vielleicht fällt es mir ein. Wir sind noch am Anfang des Parts, von daher geht das. In der allerersten Galaxie. In der allerersten Mission der Galaxie. So rum. Das muss man genauer umschauen. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen, ähm, Luma und ich... Hab den übersehen. Kann gut sein. Aber ich meine, ich, ich erinnere mich ja... Hab mich ja noch erinnert an eine andere Mission. Hey Opa, übst du auch Eisrutschen? Ja, ähm... Ja, fangen ist jetzt nicht so nice. So, kann man eigentlich was machen mit dem Plattform hier? Nee. Ich stehe mal ganz kurz hier runter und gucke, ob es hier was gibt. Ja, komm, ich will das Ding mal zerstören. Hm. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich habe ich hab halt äh, euch, glaube ich, schon mal gesagt, als wir diese Mission gemacht haben. Ähm, dass es da irgendwie einen Weg gibt und ich habe euch auch gezeigt, wo diese Mission ist ähm, in der Nähe vom, vom Endboss dieser Mission kann man zumindest, äh, oder beim Endboss dieser Mission kann man den Ge Weg des geheimen Sterns sehen der müsste dann hier oben auf den Berg führen und da sehe ich schon mal ein Ding, was mich so hochschleudert also ich glaube, es war auf eine Eisrutsche äh, So also müssen wir uns mal weiter umschauen Dumm. Oh, schnell raus aus dem Wasser. Mario, sonst gibt es eine Erkältung. Das wollen wir doch nicht. Dumm, dumm. Oh, Hilfe! Schnell raus. So, ich gehe jetzt noch mal trotzdem äh, hier lang. Weil vielleicht kann ich von da aus den anderen Weg sehen. Es muss auf jeden Fall sich irgendwie auf dieser Seite befinden man kann sich auch nicht umschauen, schade, War schon wieder verpasst, schade. Ähm. egal, wir finden die geile Mission schon, bin ich mir sicher. Vielleicht geht es ja auch hier lang. Okay, hier ist ganz viel Geld. Ich weiß nicht, ob man dafür Geld braucht, und darum würde ich sagen, schnappen wir uns einfach ein paar Münzen. Ja. Wenn man 50 Münzen sammelt, kriegt man genauso wie bei 50 Sternen teilen äh, ein One-Up. Aber naja, sammelt man sammelt mal groß 50 Münzen in einer Mission. Außer man muss es. Und selbst in vielen anderen Missionen ist das nicht so einfach. Oh ja, ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Na nee, es ist nur ein anderer Weg. Es ist nur ein anderer Weg. Komm, ähm. wo ist das denn? Hm, hm, hm. Aber schön, dass es hier zum Beispiel zwei Wege gibt, um uh, hier hochzukommen. Finde ich auch sehr angenehm und erfrischend. Du, du, du. Also sonst habe ich mich ja immer relativ gut erinnern können, wo die einzelnen Missionen beherbergt waren. Ich glaube, hier musste man hin, oder? Ja, hier musste man hin. Okay, äh, ich glaube, es ist schneller. Ja, ja, äh, goodbye, Mario, du armer. Es ist schneller, wenn ich hier lang gehe, weil dann komme ich glaube ich wirklich zu der Mission. Du, du, du, du. Wow, ein klasse Dreisprung. Ich glaube, man muss wirklich... Muss man da echt einen Dreisprung machen? Anscheinend. Oder man muss das Glück haben, dass ähm, während man da hochgeht, irgendwie... So kommt man schneller äh, weiter rüber, wie man gesehen hat, und ähm, ja, das geht dann einfacher. Ja, und jetzt haben wir hier diesen geilen Weg. Ich habe es ja von da na, so von da oben links, äh, als wir am Boss waren, gesagt, dass man hierhin kam, dass man die Feuerblumen von da aus sehen konnte. Ja, und diese Eis-Männer, die sollen mal schön weg, weil die stören nur. Sorry. Ist nicht böse gemeint, Eismänner, aber er naja, stört halt wirklich. Oh mein Gott, bitte schnell weg. Ah, ich bin zu Eis geworden. Okay. Auch nur, man muss ernsthaft mit der Feuerblume hier rüber. Okay. Man, ich war echt lang für diese Mission, weil ich echt lange da noch gesucht habe jetzt. Obwohl ich etwa wusste, wo es ist, aber ich wusste halt nicht mehr genau, wie ich nach hier komme. Ich wusste nur irgendwo rechts. Und weg mit dir. Oh mein Gott, geh weg. Schnell weg von dir. Blöde Eisfledermaus. Und her damit. Oh, na toll, ist natürlich genau dieser Block im Weg. Und Tepper, rüber mit dir, Mario. Ähm hey, wie lange die Dinger brauchen? Ich hoffe, ich brauche das Feuer jetzt nicht. Und hoch. Na, ne, ich brauche das Feuer zum Glück noch nicht. Ja, lass das mal bitte. Weißt du, das, das gibt Rache. Oh, war wow, ja. Ich habe ein bisschen Angst um mein Leben. Bin ich ehrlich. Als ob. Ich stand doch... Ich stand doch never an dieser Stelle, dass er mich getroffen hat. Weil die mich verarschen. Das kann doch nicht Ernst sein. Oh, Mann, ey. Da, da, da, da. Und jetzt bitte aber auch schaffen! Ich glaube, man könnte hier auch einen Rückwärtssaldo machen, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, darum keine Ahnung. Und schnell rüber. Ich glaube, ich muss auch das Feuer mit schleppen. Mm was. Ich probiere mal, ob ich einfach nicht hier hochkomme. Da kommt man hoch. Warte, dass das, ich gehe da jetzt da lang. Ich glaube, ich brauche also ich hoffe, ich brauche kein Feuer. Wenn nicht, wäre es Kacke. Aber naja, nehme ich jetzt hin. Okay. Ja, wusste ich, dass ich dahin komme. Oh man, braucht natürlich das Feuer. Aber man hört zumindest schon mal. Ähm, den Stern. Natürlich hast du mich getroffen. ach sei leise, dummer Gegner. Komm, geh weg. Und... Ha, ah, tot. Ja, das war ein schnelles Ende. Und hoch. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen nochmal. Ich hoffe, ich brauche kein Feuer, aber andererseits. Ah, nee. Niemals. Und da ist er. Ganz, ganz oben. Auf dem Eisberg. Schön. Ja, haben wir lange für gebraucht für den Stern. Heute generell. Aber einen kleinen Stern können wir eigentlich noch machen. Zwei Sterne ist halt so. Das ist halt gar nichts irgendwie. Außerdem sind wir noch gerade mal 15 Minuten im Part von Eier. So. Hm. Dann gibt es jetzt eigentlich nur noch Sterne hier in der Sandgalaxie. Und wir sind kurz von den 60 Sternen. Und äh, ich kann euch schon mal verraten, mit 60 Sternen kann man das Finale des Spiels sehen. Also, wir können bald zum Finale des Spiels gehen. Jenseits des endlosen Treibsandes. Hm. Ich kann mich an, oh ja, ich kann mich an die Mission sehr gut erinnern. Aber nicht wegen diesem Teil hier, aber ich kann, also nicht wegen dieser Mission, sondern ich kann mich eher gesagt an die Planeten, die wir hier besuchen, in der Galaxie, noch sehr gut erinnern wegen einer anderen Mission. So, alle weg. Oh, einer hat überlebt. Die gemein und Reif. Und jetzt erscheint der krasse Oberboss. Der krasse Oberpocky. Oh mein Gott! Er hat mich beinahe zerstampft. Aber nee, nicht mit mir. Ich bin einmal weg, Pocky. Auch wenn du auch weg bist. Sorry. Oh ja. Und hier kann ich mich wieder an eine geheime Mission erinnern. Es gab glaube ich hier auf der Unterseite einen Luma. Ah Ja, ich, ich will Sternteile. Ich möchte ganz, ganz viele und zwar 20 Stück. Wow, das ist gar nichts. Okay, wir sind auch sozusagen am Anfang der Mission, von daher nicht so viel. Da komm, ähm, ich hole mir noch kurz den 6-Leben-Pilz und dabei lasse ich mich natürlich treffen von den Gegnern. Ähm, ich glaube, der ist hier unten, oder? Ja. Ich war mir gerade nicht ganz sicher mehr. -dum -dum. So, dann gib mir mal deinen dein schönen Sternring. Dann machen wir doch noch, noch mal äh, eine Luma Mission. Warum denn nicht? Was für einen Planeten gibt es? Uh, eine Pyramide. Ja, passt jetzt zur Sandinsel-Galaxie. Weil wir sehen ja auch überall noch andere Pyramiden auch so in der Luft schweben, also warum nicht? Oh, die Mission. Glaub, ja, hier musste man Silbersterne sammeln. Und hier waren jetzt überall verschiedene Silbersterne versteckt. Man muss aufpassen, dass man übrigens nicht zerquetscht wird vom Sand und so. Du-dum-dü-dü-dü. Du-dü-dü-dü. Du, du, du. du, du, du, du. ähm, gehen wir nochmal hier lang. Ich glaube hier links war noch was. Mhm. Ja, hier ist der dritte. Du, du, du, du, du, du, du, du. Oh. Mhm. Ähm, dann hier rein Komm So Dann muss man tatsächlich den Wirbelsprung noch verwenden Sonst klappt das nicht Oh ja ähm, Entscheiden wir uns für den rechten Weg Ob es der richtige Weg war, keine Ahnung Aber es war der rechte Weg ja, okay, es war auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, ich ja, lass mich noch mal fahren, bitte. Also, wir haben vier Stück. Also, es fehlt ja sowieso noch einer. Von daher ganz gut. Also, hier sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man irgendwie systematisch immer äh, sich merkt, wo man ist, und dann immer einfach eins weitergehen und das, das nächste anschauen, weil. Ähm, ich weiß so gut, dass ähm, man hier sehr, sehr schnell den Überblick verlieren kann und ewig nach dem letzten Stern sucht. Wenn man einfach nach Willkür oder so immer irgendwo lang geht. Ohne es sich zu merken, wo man schon war. Und da ist der letzte. Ja, damit. Und da ist der gesamte Sand fließt ab. Oh! Und das ist ein Grünstern. Das ist ein Grünstern, ja nice. Du, du, du, du, du. Ja, damit! Ja nice, ein Grünstern. Ich dachte man kriegt immer nur Mission mit Luigi. Aber anscheinend nicht. Damit haben wir den zweiten Grünstern. Das ist ja nice. Die Sandkapsel und die Silbersterne. Ja, haben wir einen weiteren Grünstern tatsächlich noch gefunden? Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist, das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war es für diesen Part von Super Mario Galaxy. Beim nächsten Mal geht es dann hier wieder weiter in der Sandinsel Galaxie. Und es sieht so aus, als würden wir im nächsten Part vielleicht sogar ähm, zum Boss dieser äh, Kuppel gelangen. Also... Seid gespannt und ja, hinterlasst einen netten Kommentar, ein Like und wenn es euch getan hat natürlich auch ein Abo. Und oh, bis dann, ciao, euer Rocky. Bis zum nächsten Mal.